Es wird ein neues Thema erstellt. Äh, unser Thema ist jetzt ähm, im Beispiel die Frage, was sind die besten Krebs? Und äh, der Themenersteller hat jetzt eigentlich Grund dazu, das Thema erstmal zu definieren und äh, eine erste These zu stellen. Und äh, die erste These wäre, dass äh, Krebs mit Zimt und Zucker äh, ein klassisches Rezept sind und äh, das wird direkt mit erstellt. Das heißt, es wird die These erstellt, das ist der Kreis, und das Argument wird dieser These zugeordnet. Unter Umständen gibt es auch Krebs, die kein klassisches Rezept wären, deswegen ist es nicht unbedingt sinnvoll, ein Argument direkt dem Thema zuzuordnen, sondern eigentlich meistens eher den Thesen. So, jetzt gibt es Leute, die auf das Thema aufmerksam werden, die mitdiskutieren wollen, und die neue Thesen entwickeln. Also im um Beispiel jetzt äh, Leute, die Nuss-Nougat-Creme mögen oder die äh, die herzhaften Krebs mögen mit äh, Salami und Käse. Und äh, außerdem gibt es Leute, die sich an der Diskussion beteiligen und äh, durch das Beteiligen an der Diskussion ergeben, also werden dann äh, den Thesen neue Argumente zu, hinzugefügt. Also zum Beispiel Findet jemand, dass süße Krebs besser sind äh, im Allgemeinen und äh, jemand anderes findet, dass Herzhaft generell besser ist, äh, dementsprechend werden die Argumente den einzelnen Thesen zugeordnet. Argumente müssen nicht unbedingt für eine These sprechen, es können auch Gegenargumente genannt werden. Äh, in unserem Beispiel wäre das das mit Salami und Käse nicht vegetarisch ist und das äh, unter Umständen für Vegetarier ein großes Gegenargument ist. Und ähm, genauso kann dann dieses Argument als Vorbild genommen werden, um andere Thesen äh, zu belegen. Also wäre dann zum Beispiel Nuss-Nougat-Creme und Zimt und Zucker vegetarisch und äh, hätte insofern Vorteile für Vegetarier. Es können natürlich auch zweifelhafte Argumente hinzugefügt werden, zum Beispiel, dass Nuss-Nougat-Creme in den Zähnen klebt, was unter Umständen von nun nur sehr wenigen Leuten als positiv gewertet wird. In diesem Fall kann man nicht zuordnen, ob das äh, ein Argument dafür ist oder dagegen. Äh, wenn es wenig relevant erscheint, dann äh, wird das, werden andere Argumente bevorzugt dargestellt. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass sich Thesen weiterentwickeln. In unserem Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein Vegetarier dabei, der äh, herzhafte Krebs mag. Bei den bisherigen Möglichkeiten sind aber alle Krebs, die vegetarisch sind, süß. Deswegen äh, ist es für ihn eigentlich notwendig, jetzt erstmal eine neue These zu formulieren. Aber äh, er möchte auf dem Argument aufbauen, dass herzhafte Krebs besser schmecken, deswegen wird seine neue These vererbt von der These mit Salami und Käse und er ersetzt dann Salami durch Ei. Dadurch werden zunächst mal auch alle Argumente mit vererbt. Es wird dann äh, also auch das Argument, dass äh, mit Salami und Käse nicht vegetarisch war, mit vererbt. Allerdings äh, ist in diesem Fall dann dieses Argument ungültig, äh, die, es besteht dann die Möglichkeit, das zu markieren und ähm, dadurch wird das dermaßen unwichtig und nebensächlich, dass es dann immer kleiner dargestellt wird und irgendwann gar nicht mehr angezeigt wird und ein neues Argument kann natürlich entsprechend hinzugefügt werden, also in diesem Fall wäre sehr sinnvoll, das Argument hinzuzufügen, dass mit Ei und Käse dann wieder vegetarisch ist und diesen großen Nachteil äh, im Vergleich zu dem nicht vegetarischen Salami-Krepp verliert. Dann. Wir machen immer noch weitere Vererbungen. Also äh, gibt es zum Beispiel jemanden, der Salami und Käse eine gute Basis fand, aber gerne Paprika dazu hätte. Diese vererbte These äh, übernimmt nicht nur alle Argumente von der Ursprungsthese, sondern auch die komplette Unterstützung. Diese Unterstützung schwindet erst dann, wenn die ursprünglich Abstimmenden ihre Unterstützung entziehen, also dass sie die neue These sehen und die neue These neu abstimmen. Und wenn viele, die ursprünglich dafür waren, die neue These ablehnen, dann wird die neue These sehr schnell völlig unwichtig. Das wäre in unserem Fall jetzt die zusätzliche These bei der Nuss-Nougat-Reihe. Äh, da möchte jemand Honig hinzufügen. Das ist aber sehr unbeliebt. Und äh, die ursprüngliche Unterstützung für Nuss-Nougat schwindet durch die Zugabe von Honig. Und die neue These droht völlig irrelevant zu werden. Ähm, allerdings kann dann äh, jemand wiederum von dieser These vererben und äh, dann darauf aufbauend auch äh, das die Bewertungen wieder verbessern. Also in unserem Fall wäre das dann ein Crepe nur mit Honig, sodass dann die ungünstige Kombination aus Nuss, Nougat und Honig verloren geht und mit Honig alleine wieder Unterstützer finden kann. Was auch ein häufiger Fall wäre, wäre, dass einfach Thesen weiterentwickelt werden, wenn eine These weiterentwickelt wird und die neue, also die Weiterentwicklung größere Unterstützung findet, also einfach mehr Unterstützer, dann äh, werden die Ursprungsthesen irrelevant, weil man davon ausgehen kann, dass die die neue These ein, einfach eine Verbesserung der Ursprungsthese wäre. Äh, in unserem Fall äh, heißt das, dass äh, der herzhafte Kreb mit Salami, Paprika und Käse, Irrelevant wird, weil die Variante mit Salat noch dabei allgemein äh, besser ankommt und auch äh, die Ursprungsthese Salami und Käse wird eigentlich dadurch weniger bewertet, dass dann die vererbte These, wo Salami, Käse, Salat und Paprika dabei sind, einfach ein, ein größeres Gewicht erhält. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass aus mehreren Thesen ähm, neue Thesen gebildet werden, also eine Vererbung aus zwei Richtungen. In unserem Beispiel wäre das äh, Zimt und Zucker und Käse und äh, Ei zu kombinieren. All diese Zutaten. Der Thesenautor fügt auch direkt ein Argument für seine äh, neue These hinzu, es wäre mal was Neues. Allerdings äh, kommt die Kombination nicht besonders gut an, sodass äh, die vererbte These im Vergleich zu den Ursprungsthesen sehr schnell dann äh, nach dem gleichen Prinzip wie bei der Kombination Nuss, Nougat und Honig einfach äh, an Bedeutung verliert, während die kombinierte These Zimt und Zucker mit Honig, die auch äh, eingereicht wurde, die bekommt diese schlechte Bewertung nicht und äh, kann damit durchaus äh, gleichberechtigt neben anderen wichtigen äh, Thesen dann stehen.